Wir werden in der heutigen Fraktionssitzung unseren Kandidaten für äh, das Amt des Bundestagspräsidenten äh, wählen. Das wird äh, aller Voraussicht nach Wolfgang Schäuble sein und zugleich auch den äh, Kandidaten für den uns zustehenden Vizepräsidenten. Das wird äh, der Kollege Hans-Peter Friedrich von der SPD sein, mit diesen beiden Kandidaten, äh, Hans-Peter Friedrich von der CSU sein und äh, wir werden mit diesen beiden Kandidaten in die äh, Wahl gehen. Und jetzt kommt's, äh, wir haben uns entschieden, äh, keine weiteren Vizepräsidenten, wie es die SPD gewünscht hat, äh, zu machen. Wir finden, äh, dass wir mit einem Präsidium von sieben Mitgliedern ausreichend äh, besetzt sind äh, für die Aufgaben im Deutschen Bundestag. Wir fangen jetzt morgen mit den Sondierungsveranstaltungen an und äh, setzen das am Freitag fort. Und äh, ich finde, wir sollten da mit großer Ernsthaftigkeit herangehen. Es ist unsere Aufgabe, dem Land eine gute Regierung zu stellen. Die Herausforderungen in unserem Land, in Europa und der Welt, sind äh, riesengroß. Ähm, und äh, deswegen äh, sollten wir uns äh, darum bemühen, mit äh, großem Ernst, äh, mit äh, großer Anstrengung, äh, mit höchster Qualität die Aufgabe äh, zu äh, bewältigen. Das ist klar dass es nicht entscheidend auf die Schnelligkeit ankommt. Aber es wäre schön, wenn wir bis zum Ende des Jahres vor der Weihnachtspause ähm, einen Koalitionsvertrag äh, zusammenbekommen hätten.